Herzlich willkommen zu unserem MOOC, der sich mit Klimaneutralität in Unternehmen befasst. Mein Name ist Thomas Kienberger. ich bin Professor für Energieverbundtechnik an der Montanuniversität Leoben und in unserer Arbeit befassen wir uns mit der Transformation der Energiesysteme. Klimaneutrale Unternehmen sind ein wesentlicher Bestandteil eines zukünftigen Energiesystems und wir haben uns gedacht, wir gestalten einen MOOC, um genau dieses wichtige Thema entsprechend für Sie aufzubereiten. Zu Beginn von seinem MOOC, äh, denken wir uns, äh, macht es Sinn, einfach den Hintergrund ein bisschen darzulegen. Und das ähm, darf ich in diesem Video übernehmen. Warum geht es bei der Transformation der Energiesysteme? Es geht darum, wirklich einen Weg vom heutigen, sehr stark fossil geprägten Energiesystem in ein zukünftiges, nachhaltiges Energiesystem ähm, aufzuzeigen. Warum müssen wir das überhaupt machen, äh, unser Energiesystem, so wie es heute ist? hat uns ja wirklich viele Vorteile gebracht äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben ja wirklich äh, den Wohlstand äh, auf der Welt durch unter anderem durch das Ausbeuten der fossilen äh, Energiequellen massiv steigern können. Und ja, jetzt müssen wir das ändern. Warum müssen wir das machen? Es geht nicht unbedingt um eine Rohstoffverfügbarkeit, sondern es geht um den Klimawandel. Um was geht's beim Klimawandel? Es geht um ein Zusammenspiel des natürlichen Treibhauseffekts, mit anthropogenen Komponenten, der natürliche Treibhauseffekte ist schon sehr lange bekannt, kurzwelliges Sonnenlicht wird eingestrahlt, an der Landmasse und an den Meeren entsprechend gestreut, sodass langwellige Infrarotstrahlung entsteht, die dann wiederum von den Molekülen in der Atmosphäre, insbesondere vom CO2-Molekül eben aufgenommen werden kann. Ja, und aus diesen komplexen Prozessen errechnet sich dann eben oder ergibt sich dann ähm, die Erdmitteltemperatur und da merkt man natürlich, äh, dass da was passiert. Äh, wir sehen eben die entsprechenden ähm, Ereignisse, Wetterereignisse. Wir sehen, äh, wie eben die Temperatur immer, immer höher wird. Manche Politiker sagen, it will go away. Ähm, ja, Wissenschaftler sagen das schon lange nicht mehr. Warum trauen sie sich das zu sagen? Weil sie sich auf Fakten verlassen. Es gibt mittlerweile genügend Evidenz, äh, die eben darlegt, dass da... Klimawandel, den wir eben spüren, dass der eine starke menschengemachte äh, Komponente eben hat, eine sogenannte anthropogene äh, Komponente. Und äh, von diesen Fakten ja, möchte ich zwei äh, plakative Fakten eben aufzeigen. Äh, einerseits, äh, was wir eben sehen, äh, diesen massiven Temperaturanstieg. Ja, sowas hat man äh, in ja, erdgeschichtlich relevanten Zeiten äh, noch nie gesehen, dass eben dieser Gradient eben so hoch ist und ganz, ganz wesentlich äh, aus meiner Sicht, ähm, heute ist es eben so, dass die Temperatur bzw. der Temperaturanstieg auf einen CO2-Anstieg folgt. Ja, Und bisher haben wir das nicht gehabt äh, in der Form, da war es umgekehrt. Äh, da ist die Temperatur angestiegen, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise durch verstärkte Sonnenaktivität und der CO2-Anstieg war dann eine Folge äh, dieser höheren Erdmitteltemperatur. Jetzt, wie gesagt, ist es umgekehrt. Absehbare Folgen des Klimawandels, ja, das ist das, was wir jeden Tag merken. Also Starkwetterereignisse, Dürreperioden, Überschwemmungen, im Winter Muren, ähm, ja, das ist das, was jeden Tag äh, in der Zeitung steht. Ähm, zu was führt es? In Wirklichkeit führt es zu ja, höheren Klimafolgekosten. Und man muss sich überlegen, wenn man nichts dagegen tut, dann wird es immer schlimmer, wird es immer teurer und die Weltgemeinschaft wird natürlich immer stärker belastet durch diese Folgen. Und zu was führt es dann allalong? Ja, dass unser Leben im Wohlstand, wie wir es im Moment eben haben, in der Form nicht mehr eben möglich ist. Die junge Generation hat das sehr gut verstanden. Das sieht man an Initiativen wie beispielsweise der Fridays for Future Bewegung. Was aus meiner Sicht der jungen Generation aber anzubieten ist und was man ihnen aufzeigen muss, ist wirklich wie man eben dem Klimawandel begegnen kann ähm, und wir Techniker, ich denke, wir können ganz, ganz gute Lösungen eben aufzeigen ähm, auf dem Weg äh, zu einer klimaneutralen Zukunft, auf dem Weg in eine lebenswerte, in eine zukunftswerte, ähm, ja, äh, nachhaltige Zukunft. Ja, und um was geht's es da äh, ganz im Wesentlichen? Ganz im Wesentlichen geht es um äh, Maßnahmen zur Energieeffizienz äh, und eben äh, Maßnahmen, zur, er zur Erhöhung des erneuerbaren Anteils. Vielleicht in dem Zusammenhang sollte man sich noch Gedanken machen, woher kommen die äh, relevanten Treibhausemissionen? Die kommen zu rund 75% Prozent, ähm, aus der Verwendung von fossilen Energieträgern, äh, und zwar von diesen 75% Prozent, äh, zu ungefähr gleichen Teilen äh, aus, dem, aus den Haushalten, aus dem Verkehr und eben der Industrie. Und wenn man sich jetzt überlegt, der Sektor Industrie. Da ist auch ein sehr, sehr großes Potenzial und mit dem wollen wir uns eben befassen in diesem MOOC. Wie sieht die Situation konkret in Österreich aus? In Österreich ist es so, dass wir einen Primärenergieeinsatz von rund 400 Terawattstunden haben. Davon ist heute bereits ein Drittel aus erneuerbaren Energieträgern bereitgestellt. In Zukunft wollen wir das ausbauen, aber es ist klar zu sagen, unsere Potenziale werden nicht ausreichend, um uns vollständig versorgen zu können. Das heißt, wir müssen auch den zweiten Weg ganz, ganz stark gehen, den Weg der Effizienz. Und da ist wiederum die Industrie sehr stark gefragt. Aber das schauen wir uns im zweiten Video an. Musik